Tina ist auf einer innerbetrieblichen Fortbildung, bei der sie lernt, wie ein Unternehmen buchhalterisch den Gewinn ermittelt. Dazu wissen wir bereits, dass wir die Erfolgskonten abschließen müssen, und zwar auf das Konto Gewinn und Verlust. Aber haben wir damit schon den Gewinn ermittelt? Nein, noch nicht, denn wir wissen buchhalterisch noch gar nicht, ob wir Gewinn oder Verlust gemacht haben, und wir wissen auch die entsprechende Höhe nicht. So, und das wollen wir jetzt buchhalterisch ermitteln. Und dazu müssen wir, du wirst es schon ahnen, genau das Konto Gewinn und Verlust abschließen. Tina hat folgendes Konto Gewinn und Verlust vorliegen. Da sind die Erfolgskonten schon abgeschlossen, das heißt die Aufwendungen im Soll und die Erträge im Haben. Das Konto Gewinn und Verlust wird auf das Konto Eigenkapital abgeschlossen. Das ist auch logisch, denn der Gewinn oder Verlust eines Unternehmens schlägt sich ja letztendlich auf das Eigenkapital nieder. Das Konto Eigenkapital liegt hier als Bestandskonto vor, das heißt es ist eröffnet worden am 1. Januar mit einem Betrag von 193.000 Euro als Bestand und die Veränderung wird jetzt in das Konto Eigenkapital gebucht. Wenn du dich an letztes Jahr erinnerst, wir können die Gewinn ja auch dadurch ermitteln, indem wir das Eigenkapital vergleichen, 1. Januar mit 31.12. So, Abschluss von Gewinn und Verlust geht genauso wie bei allen anderen Konten. Ich gucke mir an, welche Seite ist die werthöhere Seite. Das ist in diesem Fall die Habenseite mit 60.200 dann bilde ich das Saldo, das heißt, ich muss hier die 60.200 minus die ganzen Aufwendungen rechnen, ergibt dann 35.238 als Gegenkonto Eigenkapital. Jetzt könnte ich mal, ja gut, schematisch weitermachen. Ich habe hier eine Sollbuchung, also Eigenkapital, haben Habenbuchung. Aber jetzt überlegen wir mal, haben Habenbuchung, das muss eine Habenbuchung sein, denn wir haben hier Gewinn vorliegen. Die Erträge sind höher als die Aufwendungen, das heißt, wir machen Gewinn. Eigenkapital ist ein passives Bestandskonto, Mehrung im Haben. Gewinn heißt Mehrung, das heißt, ich muss hier im Haben buchen. Die Habenbuchung muss hier richtig sein. 35.238 Gegenkonto, Gewinn und Verlust. Damit kann ich das Konto abschließen, Buchhalternase. Und ich habe folgenden Buchungssatz: Gewinn und Verlust an Eigenkapital 35.238. Jetzt die Frage, ist dieser Buchungssatz immer gleich? Nein, ist er nicht, denn dieser Buchungssatz gilt nur bei einem Gewinn. Wenn ich Verlust mache, ist der Buchungssatz anders, aber den kriegst du jetzt selber raus. Tina, ergänzen wir uns die Grafik zum Thema Abschlussbuchungen und Gewinnermittlung. Ich habe meine Vorabschlussbuchungen, schließe dann die Erfolgskonten ab und schließe dann das Konto Gewinn und Verlust ab, und zwar über das Konto Eigenkapital. Den Gewinn und Verlust kann ich jetzt auf zwei Arten ermitteln. Einmal schaue ich in das Konto Gewinn und Verlust und gucke nach, auf welcher Seite steht der Saldo und in welcher Höhe. Und zweite Möglichkeit, ich schaue mir das Eigenkapital an. Dazu nehme ich die Bilanz vom 1. Januar und die Bilanz vom 31.12. und schaue da rein, wie sich das Eigenkapital verändert hat.